Es ist mal wieder soweit. Wir machen heute eine kleine Sealed-Only-Challenge und ihr denkt euch jetzt sicherlich, hä, ist die Sealed-Only-Challenge nicht vorbei? Genau, das ist auf jeden Fall richtig, aber CK Phoenix aka Apache des yu gi oh auf jeden fall bock auf eine weitere runde und ja wir fanden es letztens sehr cool dass wir battle pack 3 genommen haben deshalb haben wir uns gedacht wir machen das ganze einfach noch mal wir haben uns noch mal battle pack 3 geholt und haben daraus eben ein deck erstellt und gegeneinander angetreten und ich würde sagen wir fangen erstmal an mit dem opening dann wollen wir mal sehen was wir so ziehen Oh mein Gott, ja. Beste Karte. Beste Artikel-Boots- und senk Haha, er mal. gucken, ob wir überhaupt beschwören können. Ja, die erste Hälfte war jetzt natürlich nicht so ausgiebig. Hoffen wir mal, dass wir in der zweiten Hälfte... Bessere Karten ziehen. Oh, gelöst Oh mein Gott, eine der besten Karten, neben Breaker. Breaker ist natürlich mit Abstand die beste Karte im Set, aber oh mein Gott, juhu. Geil. Oh, nächtlicher Strahl. Gute Karte. Ja, das war's. Keine Goblin, keine Angriffsgoblins, nichts. Schade, schade, aber... Kommen wir jetzt zum Deck. Ja, wir haben ja eher so mittelmäßig gezogen, aber natürlich habe ich ein Deck draus gebaut. Zunächst einmal bei den Exits. Ja, wir haben eins, werden wir nie rufen, weil drei Monster der Stufe 4 sind einzeln eigentlich besser als ihn, aber nehmen wir natürlich mit. Kommen wir zu den Monstern. Äh, zweimal den Blizzard-Drachen sehr gut, um halt zu locken den Gegner und vielleicht dann später halt mehr Monster selber aufzubauen. stall quasi Time. Dann unseren Sagenhaften ist ein sehr guter Beatstick an sich. Ähm, ja, und dann noch unseren Eisen, der auch sehr gut ist, einfach um im ATK zu kriegen. Klar, wir müssen einen Zug warten, aber why not? Dann unser Schwarzer Brachius ist sehr, sehr gut. Ist quasi eigentlich mit unserer beste Karte im Deck. Denn ja, wenn wir zum Beispiel gucken, okay, er hat 1, 8, Death, aber wenn wir jetzt generell guckt, ein 2 Dev oder auch hier 1000 Dev. Generell ist die Defense immer weniger, selbst bei ihnen selber. Das bedeutet, wenn wir beschwören, können wir ein Monster outen. Dann kommen unsere ganzen One-Offs, wovon wir sehr, sehr viel haben. Fahren wir unsere Frettchen. Super Karte. Shocktopus, um halt ATK, also starke Monster zu outen. Dann ZF Removal, eigentlich immer sehr gut. Unser Out für irgendein krasses Monster des Gegners. Unsere Mauer in Defense, immer gut. 2000 Defense. Ja, verspäteter Ork ist ein bisschen so wie Eisen. Ist halt ein guter Beatstick, aber braucht halt einen Zug. Dann 1,9, deswegen ist er drin. 2000, deswegen ist er drin. 1,9, deswegen ist er drin. Ebenfalls ein guter Beatstick. Nur in deinem Zug. In unserem Zug ist er natürlich eher so also im gegnerischen Spielzug, ist der sehr schlecht. Aber dafür können wir halt ein starkes Monster outen, sehr gut. Eigentlich mit unsere beste Karte. Gute Angriffskraft in 1,9 und eine Karte ziehen, ist sehr, sehr cool. Submarine Ride, einfach weil direkter Angriff kann mal vielleicht vor Game kommen. Und dann kommen wir schon in Zauberkarten. ZF Removal ist sehr wichtig, weil die Zauber- und Feindkarten mit das Spiel entscheiden. Dann haben wir halt Equip. Einfach, um eben unser Monster stärker zu machen, um unser gegnerisches Monster schwächer zu machen. Super gute Karte also. Zweimal dann den Sündenbock. Bei Sündenbock natürlich, äh, ja, Stalled Good Time, sehr gut. Macht eine Brutalität. Auch sehr gut für den ATK-Boost. Lanze, ATK-Boost und Immunität. Fein Controller, Kann gegnerische Monster übernehmen und das Game machen. Lanze verringert. Buck macht das gleiche wie der Brachiosaurus. Vorherliches Ergebnis, Ja, Leute, wir spielen ohne Verbotsliste. Einfach mit den Karten, die wir ziehen. Äh, Vorherliches Ergebnis, Super starke Karte. Angebot an die Verdammten, auch ein Out gegen alle Starke. Ist nicht schlecht. Drawface skippen, bisschen, ist ein bisschen schade. Und kann man jetzt hier zu Feinkarten. Quantenkatze, <lacht> 2200 Mauer. Kunai, macht was in Defense. Wieder das gleiche wie bei Book. Und äh, natürlich ATK-Boost, auch was sehr wichtig ist. Called, einfach ein gutes Monster wiederholen. Durchbruchfähigkeit, ist doppelte Effekt. Können wir mit Cut-Kavalierist im Friedhof senden. Kann man da nutzen, auch sehr gut. Magischer Armschild ist nur so okay Karte, aber wenn der Gegner ein größeres Board hat, ist sie gut. Sonst ist sie halt eher schlecht. Keine Explosion wieder ATK-Veränderung und Fähigkeitserbe natürlich mit einer der besten Karten dieses Formats. Das ist das Deck. Und ich würde sagen, jetzt ist es Zeit für ein Duell. Zeit für ein duell Dann würde ich mal sagen, du fängst an. Ich fange an, alles klar. Äh, dann mache ich den ja. Anfang mit meinem schwarzen Veloci. Oh, uh, stark, okay. Und dann spiele ich drei Karten verdeckt ja. und dann bist du. Ja, was kommt jetzt hier Pali oder was hier los, ey? Weißt du, <lacht> ich, ich bin aggressiv unterwegs und beschwöre erstmal meinen lautloser Psi-Zauberer. Ist das okay? 1.9, ne? Ja, genau, 1.9. Ja. Und deiner verliert ja sogar 400, wenn ich angreife. Exakt. Dann greife ich nämlich mal an. Jo. <lacht> ich dachte, da kommt irgendwas Nein, was soll denn da kommen? Der hat 1,4 dann nur noch, ne? Ja das sind, Verlierst du 500 Lebenspunkte? So, Mainface 2, weißt du, was du kannst? Das kann ich schon lange Set <lacht> 3 oh. Du bist Auch da. gleich <lacht> Okay, dann ziehe ich mhm. Und äh, Ja, was machen wir denn? Oh, Pass ist okay Dein Monster hat wie viel Death? Null. <lacht> ja, dann spiele ich meinen schwarzen Brachios. Mach dich schon wieder so, Wattan. Dann trete den in Death. Ja. Dann greife ich dein Monster an. Äh, ich aktiviere Angebot an die Verdammten. Ich zerstöre dein Monster und skippe meine Drophies. Ah, das ist aber gewagt. Nicht ziehen, das ist auf jeden Fall eine Sache. Ach, 1, 1 Trade. Na gut, minus 1 eigentlich, aber... <lacht> Dann äh, aktiviere ich aber Ruf der Gejagten. Was? Nein! <lacht> um ihn zurück und Nein! Ah, <lacht> oh, wie Bitte. Ja. Okay. Jetzt war es gewagt hier mit den Nicht-Ziehen. <lacht> ja. Bin ich? Dann bist du. Ja, ja ich ziehe nicht. Dann beschwöre ich meinen <lacht> verspäteten Org. Oh, nicht der schon wieder. Oh, doch, der schon wieder. 2-2, aber darf nicht angreifen, deswegen bist du. Ja, dann ziehe ich und äh, Jetzt ist die Frage, was was machen wir denn? Ähm, also ich spiele erstmal meinen Scheibenklingfahrer. Hä, warte mal. Ah ne, alles gut. Ja, ist gut. Ja. Ja, ja, ja, dann äh, greife ich mit Brachios dein Monster an. Da kommt irgendein damage müll <lacht> Ja, okay. Also Damage-Step. Ja. Äh, Sage ich verbotener Kelch. Dann hat der 2-2. Äh, dann aktiviere ich, äh, verbotenes Kleid auf dein Monster. Dann aktiviere ich, aber. Finstere Bestechung. Was? <lacht> Was? <lacht> Nein! Okay, okay, ich ziehe. Okay. Jetzt darfst du die Karte ziehen, die du gerade nicht gezogen hast. Aber das sind beide Gleichsteine, ne? das ist Double Kill, ja. Ja, ja. Okay. Dann greife ich mit dem an mit 1-7. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Quantenkatze! Ich hab' wie viel Def? 2-2. <lacht> ja, okay, dann, dann bist du. So oh. nicht hier. Mm, oh. Wie viele Handkarten hast du? Gar keine. Oh, nur noch die Set-Karte, das ist aber ah, schwierig. Äh, set, Set, Pass. Set, Set, Pass, alles klar. 2-1. Ne, 2-2 DEV hat er. Ah, 2 2 Pardon. Dann äh, greife ich mit Scheibenklingfahrer dein verdecktes Monster an. Jupp. Äh, falls ich gerade, äh, achso. Ja, 2.000 Def Defense, ne? Das sind 300 Schaden, ich. <lacht> Ja, okay, dann setze ich ein Monster und dann bist du. Ah, jetzt fängt er damit auch an, das glaube ich ja wohl nicht. Oh ja, gut. Wie fährt hat deiner? 1,7, ne? 1,7. Dann rufe ich meinen sagenhaften in Angriffsmodus. Und oh, ich den. Und meinen schwarzen Stego und Angriffsmodus. Ja. Und jetzt greife ich mit meinen sagenhaften dein Schie äh, dein, nicht Schiefern... Schiefern ist das ja nicht. Dein, dein Monster an. Äh, den hier? Ja. Dann aktiviere ich... Ja. Also Damage Step, ne? Ja? ja, warte. Äh, falls diese Karte angreift oder angegriffen wird. Ja, ich muss auch während des Damage Steps seinen Effekt nutzen. Also äh, zu okay, Beginn ja. sogar. Ja, ich muss eine Karte abwerfen und dann kriegt er halt 600 Boost, ne? Gut. Dann hat er jetzt? 2-2. 2-2. Dann aktiviere ich Geister der Vergangenheit. Okay. Ich verbanne von meinem Friedhof zwei Monster. Und zwar meine beiden Dinos hier. Ja. Und dann hat er 0. Was? <lacht> Einfach 0? Ja, 0. Ja, Bis zum okay. Ende des Spielzugs. Äh... Sind 1-7 ja, Schaden. Shit. Was hast du für Karten? <lacht> ich weiß auch nicht, ich habe die viermal ja. gezogen. Angriff auf dein Verdecktes. Das ist explodiert, Das stimmt Was? Da auch. Steht das da? Nicht, wenn er angreift? Was sagt explodiert nachher? Nee, falls diese Karte durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, zerstöre das Monster, das sie zerstört hat. Kein Spieler erhält Kampfschaden aus Angriffen, an denen diese angreifende Karte beteiligt ist. Also oh, nur wenn nicht. er angreift, kriege ich keinen Kampfschaden. Ah ja, okay, dann bist du. Oh, hier wieder ein knappes Ding, Alter. Ja. Ja. Aber ich glaube, ich habe die Lösung, und zwar mein Hyperhammerkopf. Nein! Okay. <lacht> ich <lacht> ich heute, viele, heute viele Dinos am Start. Ja. Der sagt Aber am Ende des Damage-Steps, oder was sagt der nochmal? Am Ende des Damage-Steps, ja. Okay. Möchtest du angreifen? Greif ich ja, ich greife deine Quantenkatze an. Mit Hyperhammerkopf. kopf ich. Was? Wo kommt die denn her? Das sind dann 700 Damage für dich. Das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, wie Durchbruchfähigkeit in deinem Format für diesen nützlich sein kann. Ja, hä? dein Krieger kann ich auch negaten, damit es voll stark. Ja. Ja gut, stimmt schon. Stimmt schon. Ja, du bist dran. Nein, kein Monster. Ja, aber Durchbruchfähigkeit kann das Ganze ja zweimal. Aber nur in deinem Zug das zweite Mal. Nee, ist eine Fallenkarte, geht auch in Gegner-Spielzug. Nein, diesmal. Ist das echt? Während de deines Spielzugs außer wenn Oh, shit. Oh nein. No. Oh nein. No. Fähigkeitserbe übrigens auch. Oh nein. Ja, dann bist du. Du hast keine Handkarten, ne? Ja, das ist korrekt. Ah, Krass. Ja, dann greife ich mit Hyperhaberkopf an. Ja, sind das trotzdem noch mal 700 Damage für dich? Ja. Dann geht deine Quantenkatze auf die Hand. Ja. Und dann greife ich mit Scheibenklingfahrer an. Ja, der hat 1,7, ne? Ja. Äh, sind 300, sind 400, sind 6, 5, 5, 4, 6. 4, 6, 6 und ich bin bei? 5, 8. Ja, okay. Alles klar. Dann äh, bist du. Zieh Oh ja. Du hast nix gesettet? Nein. Oh mein Gott. Jetzt geht Maschinenpower los. Ich löwe Löwotaurus. Oh mein Gott. Durchbruchfähigkeit auf deinen Hyperhammerkopf. Nein! Und jetzt greife ich deinen Hyperhammerkopf an. Nein, dann stirbt der. Ja, das ist gut. Bist noch bei 5,3. Okay. Ja, dann bist du. Gut, dann ziehe ich. Ja. Und, ähm... Hm. Set einer. Ah oh nein, <lacht> lass das. Und dann bist du. Was? Okay. Ich ziehe. Oh mein Gott, wie viel Defense hat deiner? 1,5. Tja, was du kannst gar ja, nicht schon lange. Schwarzer Brachius. Nein! <lacht> Doch! Oh, Mann. Und jetzt greife ich an mit meinem Brachius. Ah, nee, ich warte mal. Warte, warte, warte, warte. Äh, äh, falls diese Karte gegen einen... Nee, ich greife mit meinem Löwotaurus an. Er hat zwei Macht Sinn, ja. Macht Sinn. Äh, hm. Ja, okay. Und direkter Angriff mit meinem Brachius. Ja. Äh, Drei, fünf... 4, 5, bist du bei 3,5. Ja. Ja, dann äh, bist du. Alles klar. Ach, das ist gar nicht gut. Äh, Set, dann bist du. Ja, sowas höre ich doch sehr, sehr gerne. Oh, noch ein Monster. Sagenhafter. Battle Face äh, Wenn alle durchkommen, reicht das? Äh, das sind... Ja, ja, das reicht. Das reicht, dicke. Äh, Battleface erstmal Attack mit das ist eine gute Frage mit wem eigentlich mit den schwarzen Brachios 18 ja ist okay okay äh, Angriff mit sagenhafter mm, ja möchtest du was abwerfen ich habe keine Handkarten. ah du hast keine Handkarten? Hm. Ah, dann hätte ich das doch schon vorher gemacht dann sagte ich mich Geister der Vergangenheit dann äh, äh, verbanne ich die beiden dann ist er bei 0. wer jetzt also der, der angreift, der sagenhafte. Okay, der ist bei 0? Ja. Okay, erstmal muss ich jetzt hier den ziehen Ich glaube, das wird anscheinend doch noch dauern. Äh, 500, 1, 3, 7, 2, bis noch 1, 1 7, ne? Ja. Äh, so, ja, dann greift der direkt an. Ja, aber so. der, dann hat er 1, 5, ne? Ja, genau. Ja. Ist das okay? Ja. Warte, habe ich mich verrennt. 3, 5, Zock, so, das ist doch... Ja, 1 ist 7, sie, bleibt über. Ähm, ja, also der greift direkt an. Ist okay? Ja. Damage Step. <lacht> ja, natürlich, ja. Fähigkeit sehr, Ja, gut. <lacht> oh Mann. Ja, ja. <lacht> Durchbruchfähigkeit war tatsächlich MVP. <lacht> ja, dezent. Oh Mann, das war knapper als gedacht. Wie immer machen wir natürlich ein Match und nicht nur ein Duell. Wer den Rest des Matches sehen möchte, geht einfach mal zu CK Phoenix, bzw. klickt einfach hier aufs Video. Dort kommt ihr eben zu CK Phoenix und seht auch, was er gezogen hat, wie sein Deck aussieht und seht eben den Rest des Duells. Und ich finde, es macht wirklich sehr viel Spaß. Vielleicht könnte man ja nochmal ein Video machen, vielleicht mit einem anderen Battle Pack. Ich weiß nicht. Schreibt mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.